Bleibt noch die Frage, wie weit man mit einer Akkuladung kommt. Die beliebteste Frage unter E-Bikern. Ich kann es nicht mehr hören. Die beste Antwort meiner Meinung nach ist um die ganze Welt. Bei Steckdosen gibt es überall.